Ich saß letztens sehr entspannt, irgendwo am Straßenrand, auf einer kleinen roten Bank und gegenüber saß ein Punk. Hi, ich bin Jan Kossig und ich gehe auf Weltreise, aber darum soll es hier nicht gehen. Ich bin sehr und dachte mir, das ist doch krank, wir, Ihnen, Deutschland. Ich bin innen drin ein Punk und will immer einer sein. Die Welt ist voller Dinge, die so nicht mehr in Ordnung sind soziale Ungerechtigkeit, Klimawandel, Kapitalismus, Bevorteilung reicher Menschen, Massenmord im Mittelmeer, die Liste scheint endlos. Da ich jedoch nicht einfach nur meckern will, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, konstruktive Ideen und kleine Utopien in den Raum zu werfen. Und das am liebsten musikalisch. Max und Lotte, die Lotte und der Max, für beide gibt's eine Lösung, die ist schlau. Statt Haftanstalten oder keinen Parkplatz, wir brauchen den fahrscheinfreien ÖPNV. Im Januar habe ich bereits die Songs Alex und Autonomie zusammen mit drei begnadeten Musikern aufgenommen. Nun will ich sieben weitere aufnehmen, was mehr Zeit braucht und deshalb ein kleines Sündchen kostet. Dafür habe ich dieses Crowdfunding gestartet. Alles, was über diesen Betrag eingenommen wird, geht direkt an die Band. Es lohnt sich also noch etwas drauf zu nehmen. Die Familie oder mehr, die sollten ganz besonders und mit Nachdruck ihn fordern, die kostenfreien Nahverkehr, denn ihr mehr diesen dann auch nutzen. Je weniger von Auto, das ist schlau. Als Dankeschöns gibt es Shirts, Postkarten, CDs, Kassetten, alles mit persönlichen Lippen von mir und eine Handvoll Wohnzimmerkonzerte. Nach Fertigstellung der Aufnahmen werden diese Kosten zum Download auf meiner Webseite und Cloud zur Verfügung stehen. Guten Tag, der Steuergeld wird umverteilt, alle jeden Monat bedingungslos. Wir fördern nur erneuerbare Energien und der ÖPNV ist kostenlos. Spekulation! Lasst uns mit Utopien wie dem fahrscheinfreien PV, einem BGE echter Umverteilung, dem Umbau auf erneuerbare Energien und der Abkehr vom Druck- Kapitalismus die Welt lebenswerter machen. Jedes Stück Musik ist ein Schritt in diese Richtung. Alex ist nun nicht mehr fleißig, sie malt und lacht und spielt Klavier. Dies Leben ist auch ohne zwei Millionen schön, und zur Faulheit rate ich nun auch dir. 谢谢